Mit dem Gast. Ein Gast. Was ist ein Gast. Das gibt es ja? Holy moly. What am I doing here? Wo Gast? kommt auch. Alle hinter mir. Hey und herzlich willkommen zur 9. Folge von Turo 3. Yo Leute, was geht ab? Willkommen zur neunten Folge in Turo mit Alex. Servus. Er hat keine Max, deswegen schauen wir direkt auf dem Server. War <lacht> wieder neue Hoffnungen. Ne? Ja, Alex hat sich letzten Folgen mit diesen ähm, Viechern da angelegt, ne? Oh, Gaming, die gab es doch immer. Wirklichkeit halt von den Viechern nicht übelst auf die Schnauze, ne? Kann <lacht> man nicht ändern, ist halt leider so, ne? Muss er sich jetzt selber eingestehen, dass er Scheiße gebaut hat? Ja, doch, ne, hab ich doch nicht. Auch, ja. ich glaube dir gerne mich nicht an meinst du? Jo, steve wo waren die? Nether? was hä? Hey? die burg wo ist die die festung steve koppel festung ist bei minus 280 ah ist signal doch ja, muss man ein Gast. Ein Gast. Woher schießt Gast? Auf dich wahrscheinlich, oder? Ja. Holy moly. What am I doing here? Was ist der Gast? Drin. Da kommt Alle hinter mir. Okay, es geht. Ne? Ich habe eine. Alex, ich hab drei Lohnrufen. Nice. Ich Herr so brauchen. Nice, Urban. Brauchen wir Gastträne? Der kommt gleich von hinten. Wer kommt von hinten? Der Gas. Ja. Was ist denn? Gehen wir den noch an. Gasträne war nicht dabei, glaube ich. Okay. Nö. Nee. Ich habe Wir aber schön gemütlich Halt drin Mal gucken, ob die Melonen überwachsen sind. W wachsen. Steve, wie sagt was? Ich muss gleich mal zurück, ich hab kein Essen mehr. Ja, dann, dann, dann geh raus aus dem Nähteig. Wir haben ja das, was wir jetzt eigentlich brauchen. Hammer? Ich hab doch gesagt, wir brauchen nur Lohnboten. Soll ich ausgehen? Also für für Drängen, ja, ja, du kannst rausgehen. Okay, lol, jetzt bin ich da hinterher geglaubt. Du, kannst, du kannst rausgehen, kannst äh, Dings farmen. Dann. Kannst es dann einschmelzen. Mhm, okay. Ich hoffe, ich finde Druck. <lacht> <zurück. lacht> <lacht> nice! Ich hab 4. Geil. Du hast einen Amboss mit, gell? Ich hab zwei Amboss dabei, ja. Zwei? du für eine? Mach ich mir noch Brot 2 auf meine Hose. Das andere Brot kriegst du auf deine Hose, ne? Ja, danke sehr. Brauchen wir Glowstone? Ja. Boah, wie bin ich denn Ah, ich glaube, was wie. wie. Wir fahren jetzt noch ein bisschen Level, ne? Geh du mal raus, brat mal sanft. Mhm. Glas haben. Ja, wir haben ein Portal gefunden. Was? Ist das? <lacht> das, ja, ich hab's, das ist ein Hase gewesen, Lord. Oh, Hase. So. Ein Hase. Mhm. Ich laufe jetzt nochmal hier in die Festung rein. Aber ich nehme das ganze Quarz hier mit welchem Level. Äh, machen wir mhm. vielleicht noch Power-3-Bogen in der Folge. b, -b bogen, b -b -bogen. Überbogen. Aber mit Optifine ist das Leben gleich viel cooler. Ach ja. Ja das wirklich. Ist... Ja aber wir sollten vielleicht doch die Mobs mitnehmen. Doch so tun, hat auch keiner was dagegen gesagt. Stief, was ist, wenn man Sharp 3 stellt, gleich hin ist. Äh, dann use es einfach nicht weiter, was ist denn davon? Ja stimmt das schon. Du, kannst, du hast dann, du hast ein volles, du hast ein volles, äh, war das ein Spawner? Schweinesborner? Ah, das ist doch... What the fuck? Seit wann gibt's... Seit wann gibt's äh, Schweinesborner im Nether? Schweinesborner. Warst du ja durchgesagt an, oder? Wie wir Creeper da sind. <lacht> Wegklatschen. Wegklatschen. Ich hab gerade keinen Plan, wo ich bin. Finde ich in der Neta-Festung noch irgendwas cooles? Man weiß ja nie, gell? Nee, man weiß nie. Und die Hauptjagdniss sollten auch Äpfel droppen. Nur nicht so gut. die bitte nicht runterfallen. Das könnte tödlich enden. Bisschen. Bisschen. Ja, die Festung ist riesig, Alter. Ja, wenigstens irgendwas. Hoffen, dass ich hier aus dem Neta irgendwann wieder rauskomme. <lacht> ich bin schon draußen ich war, nie, ich war noch nie so kurz in der Nether, glaube ich nicht? nö Team Chest so voll Blades nehmen wir da, Steve das Hab habe ich nur da. da Blades hin. du? ja ich habe ne Chest mit äh schon gelootet mit schon eher gelootet ja, da waren nur Kaninchenfelder, aber wir, ich weiß was wir noch brauchen mhm. Ich jetzt nicht drauf. So, ich baue mir noch einen Ambus, gell? Okay? Ja, überleg mal, was brauchen wir noch zu brauen? Melonen? Wir brauchen einen Netterwarzen. Also Sand soll ich holen, gell? ey. Zwölf? Zwölf, nice. Ich brauch einen Netterwarzen, Alex. Ohne Netterwarzen können wir nicht brauen. Hey, mein Schwert ist wieder voll. Nice. Nice, ja. Hast du denn Ah, du hast Dinger noch drin und nice. Bogen. Ey, du hast mir einen Bogen eingestraft. gibst du. Dein Bogen. Mein Power 1 Bogen. War kein Power 1 Bogen. Es war einfach nur... ...normaler Bogen. Normaler das Bogen. Bogen. Das war kein Power 1. Es war ein Stück normaler Bogen. Okay. Das ist schon der neue Level, ey. Ich hab einen Bogen. Fuck! Wir brauchen die Netterwarzen. Ich lager wieder zwei Bauernsprungen, zu so cool wir ja, ohne, ohne Netterwarzen können wir nicht bauen. Okay, das ist uncool. Wieso sind die alle schon gelootet? Ja. Die haben einmal im Kreis gelaufen. What the fuck? Ne, wo wir eben fast... Klar. Kohle mehr? Doch. Kohle, Kohle, Kohle, Kohle, Kohle, Kohle. Wow, ein Slime. So du da. Slime und eine Kiste. Nein, weg hier. Sand brauchen wir, wie viel? Circa? Was? Sand? Wir brauchen erstmal Netherwarzen, bevor wir jetzt Nein, nein. Okay. Oh, fuck, Alter. Hm? Wither Skelett. Ein Skelett. Hatte ich jetzt, das hatte ich jetzt eigentlich überhaupt keinen Bock. Okay, man Wither spawnen. Okay. Ein Boss? Alex, ich brauche jetzt hier äh, Netterwarzen, sonst sind wir hier äh, klinisch aufgeschmissen. Klinisch aufgeschmissen? <lacht> Soll ich noch um eine kommen oder was willst du ohne Netterwarzen machen? Gaps, noch mal Gaps. Bis ich bei der Burg wieder bin, geht mir wieder das Essen aus. Lass da unten keine Blazes sein. Vielleicht bestimmt ja genau da, wo die schon war. Scheiße, Mann! Wo bin ich denn hergekommen? Renn hier die ganze Zeit im Kreis. Im Kreis ist nicht gut, Steve. Deshalb, wir brauchen Warzen. Hm. Kannst du mal am Spawn gucken, ob in irgendwelche Kisten... ...hier da Warzen drin Am Im Spawn? Waren sie Erdbeer drinnen gegossen? Das ist ja unwahrscheinlich. Geist mir denke, das, das, das ist das einzige was uns noch fehlt weißt du? Mhm. Der ja, blaze auf mich? Blaze? Okay. okay. Hm. Gönnt sich gerade einen blaze richtig hart und beschließt mich einfach von irgendwo mal. <lacht> Steve, wir hätten gerade Sand. Wie viel brauchen wir denn? Du hast Sand? Ja. Yeah. Da baue ich mich nicht runter, das kannst du nicht. Was? Ich habe gesagt, da baue ich mich nicht runter, da ist ein Blaze. Fuck. Cool. Fuck, fuck, fuck. No, ich habe nicht einmal irgendwas geschätzt. <lacht> oh, ich habe so viele Routen. Nochmal. Ja, ich habe hier auch keinen Bock, sorry. Reicht 15 Sand? Trinkt mal schon, dann. Ja. 5 Minuten, Steve. Ja, was kann ich denn dafür? Nix. Gar nichts. Gucken, dass ich wieder zum Portal komme. Kommst du wieder? Ja, bringt halt nichts, ne? Na, wie man Äpfel, ein Apfel. Bringt halt jetzt nichts in der Festung rumzueiern, wenn man da keine Warzen mehr findet. Weil wir brauchen keine wir brauchen nicht Braun. Wir brauchen für alles, brauchen wir Warzen. Ja, leider. Das wäre ja zu schön gewesen. Ja. Ich <lacht> wäre mal gut cool. Team Chest. <lacht> das gibt's dann immer zu viel Items im Üben da. Immer. Lecker. Ja, Schade jetzt hier einfach mal schnell. Ah, geh mir auf den Sack. Hier Alex auf dem Keks. Ich bin nicht euer Feind. Alex <lacht> ist euer Feind. Nee ne nee, nee, Steve. Nicht? Ne. Nicht mehr. Das war mal. <lacht> war mal. War mal. Wow Steve, ich hab noch ein Gap mehr gemacht. Wahnsinn, gell? Sieht da noch ein Brot zum Essen. Und, äh, du, ich hab ein Buch dabei, okay. Ich das... ich auch ein Pro... Boom. Du? Der ja, für Explosionsschutz. Oben. Stärke. Da drauf. Jawohl. Schutz. Nochmal Schutz. 5 kostet das. Okay. Immer, immer interessant. <lacht> Alter, das war mal gut, was ich gemacht habe, Steve. Du bist am Netan. du bist genau am Dings, ne? Äh, am Port, äh, am Dings hier. Ach, ich kann's nicht. Am Bodar? Nein, du bist genau am Spawn, ne? Ja. ja. Das ist kritisch. Warum? Ja, weil ich nicht da bin. Und wenn wir nächste Folge uns einloggen und jemand hinterher joinen, sind wir am Arsch. Hm, aber bin nur nicht aktuell. Trotzdem, das ist halt, die müssen ja nur hinterher joinen, weil die ungefähr äh, wissen, dass wir am ähm, Spawn rum sind. Ja, stimmt halt da wieder. Du denkst du Wie viele Leute dadurch schon gestorben sind, weil die einfach noch am Spawn rumgerannt sind? Mhm. Die Äpfelausbeute ist gerade nicht so groß. Nicht? Nee, aber es geht. Ich komm jetzt mal zurück, ne? Ich versuche mal zurückzukommen. Ja. ziehen wir wieder together ja, gar nicht mal so, so schwer zurückzukommen wenn das Portal bei 00 ist ja stimmt war ist halt nur hoch. oben 00 ach ne ist ja eingebaut ne fucking Portal so, da muss ich runter ein Stückchen hoch, da runter muss ich. Da drüben steht der Weihnachtsmann Steve da drüben Weihnachtsmann Weihnachtsmann In welcher Höhe ist denn das Portal kannst du mal bitte durchs Portal gehen so da? Was, wo ist die denn? Ich sehe da drüben, wenn sie bin ich Achso, okay, dann lass es. Ich habe die Fladen meine Äpfel nicht ne, da. Was noch Apfel? Hast du Glowstone mitgenommen? Glowstone? Hm. Nee. Ein bisschen. 30 Sekunden, Junge. Ich komme ja nicht nie wieder raus. Nice, Alter. Jetzt kommen wir die ganzen Äpfel. Echt? Ja. Drei habe ich schon wieder. Ich finde aus dem Detail nicht mehr raus. Nee, da. Yo Steve, wie hat ausgelockt? Yo. Nice auf, Folge. Wir sehen uns. Bye bye. Bye bye. Danke fürs Zuschauen. Wenn euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Vergesst nicht zu abonnieren, falls ihr nichts so überpassen wollt. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.